Jo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Stragmuff Video. Was geht, was geht, wir spielen heute weiter Minion Master, Ranked to Grandmaster Master, in der Season 2 sind wir. Ich habe eine kleine Änderung zur Videoreihe vorgenommen und zwar werde ich offline ein wenig weiterspielen, damit die Serie einfach schneller vorankommt. Das dauert ja forever bis wir wirklich einen hohen Rang erreichen Und wir wollen ja auch ein bisschen High-Elo-Action sehen Deswegen habe ich jetzt offline bis Silber 1 weitergespielt. Ich werde darauf achten, dass ich nie eine Elo überspringe Also ich werde niemals von Silber 1 auf Gold zum Beispiel offline spielen, sondern das halt on Video machen Aber bis dahin kann ich auf jeden Fall offline ein wenig was durchpushen, damit wir nicht so viel down in der Low-Elo haben Außerdem wollen wir ja wie gesagt das high elo Gameplay sehen ich hoffe ihr freut euch auch auf Minimaster, genauso wie ich, wenn ja, dann dürft ihr gerne ein Abo da lassen, damit ihr auch die nächste Folge mitbekommt Und das war genug gelabert, starten wir jetzt einfach mal los in die erste Runde Und da sind wir auch schon im ersten Kampf, it's hammer time, das, da kann ich, glaube ich nicht nein zu Ich starten hier einen kleinen Push, lassen den jetzt mal ein bisschen rankommen, ich hätte mir erst den spielen sollen vielleicht Okay, er hat hier gerade Mana verschwendet. Warum spielt er die Karte nicht? Das war wohl ein kleiner Leck. Ich hoffe, die gehen beide zu dieser Seite. Ja, perfekt. Damit haben wir die Brücke weiter unter Kontrolle. Wir können hier einfach kurz abwarten und gleich was spielen. Ich war hier mal mein Sniper. Oh, der hat sogar hier die Brücke eingenommen. Das war sehr super. Ich werde hier nicht weiterhin verteidigen und einfach die Brücke einnehmen. Er spielt hier einen entzürnten Dings. Wenn wir den Sniper hier mit unseren Stunt-Leuten unterstützen. Und die Brücken natürlich behalten. Dann warten jetzt, dass wir unsere Mana ein bisschen Hier schon mal die Karte hinhalten, falls irgendwas spielt, wo es sich lohnt. Was er wahrscheinlich tun wird, weil er jetzt gestand ist. Oh, ein Koloss. What the fuck. Okay, wir warten aber noch ein wenig. Oh, wir haben volle Mana, wir müssen was spielen jeder geht hier lang das ist gut dann halten die Karte bereit, je nachdem was er spielt okay. wenn werden den jetzt hier wegballern wir warten kurz. wir kurz brennen jetzt die Brücke ab wir halten ihn hier noch kurz auf und dann den geklappt überlebt einen Hit ja und jetzt können wir es hier endlich Enden. Hier werfen wir werfen auf jeden Fall unsere Pfeile rein, das ist sehr viel, dass wir damit treffen können. Wir ziehen hier unseren Sniper und denken einfach wieder ein bisschen Damage. So, jetzt können wir hier das machen, wir nehmen die Brücke ein, warten bis der hier ein bisschen ran kommt, den erledigen wir mit dem kicken so, haben wir direkt was vor unserem Sniper stehen und oh, er hat die Betäubung gerade richtig gewastet, das ist gut. So, wir haben das Spiel ziemlich unter Kontrolle, wir können jetzt sogar anfangen hier raus zu pushen für extra Damage. Wir haben ihn nämlich gleich down. Das holen wir rauf. Wir werden jetzt einfach hier so schnell wie möglich alles kaputt machen. Und wir haben das gewonnen schon. Sehr gute erste Runde, wir warten noch bis unser Sniper schießt und fertig ist es. Lief echt gut sind in der letzten Runde auf Gold aufgestiegen, wenn es euch genauso gefällt wie mir, dann klopft doch mal schön auf den Like-Button rauf. Wir machen jetzt hier weiter mit dem zweiten Battle. Wir nehmen die Brücken ein, gucken was er spielt. Okay, Ich denke wir werden hier einen Busch starten und den hiermit mit einfach wegcountern. Oh und guck mal da, was er hat. Eine fette Lufteinheit. Wir machen jetzt gut Damage, weil wir unseren Typen durchbekommen haben. Er kann allerdings gleich einen recht starken Push aufbauen, darüber müssen wir nachdenken. Wir werden die hier gleich einsetzen. Ja, okay, das ist sehr gut, wenn wir den töten. Ich hoffe, wir töten den. Tötet ihn bitte. Bitte, bitte. Komm, ein Schlag noch. Oh, ach, fuck man. Aber ja, wir können jetzt hier anfangen. Oh, da müssen wir auf jeden Fall unsere Pfeile reinballern. Warum haben wir jetzt hier alles verloren? Ich verstehe das nicht. Wir haben ein Problem, oh mein Gott. Wo kommt der mana her? Oh mein Gott, wir werden gefickt. Wir werden halt komplett weggebumst. <lacht> oh Gott, das ist schlecht, dass er den hier gespielt hat. Frieden Hapohn betreff ihn an. Ja. Okay. Auch das hätten wir nicht machen sollen. Okay, wir haben soweit also alles erwischt. Das war ein sehr sehr schwacher Start für uns. Wir müssen auf jeden Fall gleich die Brücke uns wieder und oh, er direkt wieder so eingespielt. Fuck. Brücke einnehmen ist wichtig. Das ist super wichtig. Das war vielleicht ein Fehler, wenn der jetzt auf ihn zielt, das ist sehr schlecht und er tut's. Dann haben wir hier mal direkt unsere Pfeile raus. Wir ziehen hier mal Sniper, damit er schnell durchcyclen kann. Ja, das das mit mir dass sowas machen Ablenkung. Ich hoffe, sie töten ihn. Tötet ihn bitte. okay gut. Ah, das war so früh. Fuck! Ein zweiter dicker Fehler. Wirklich sehr dick. Brücke. Ihn umbringen. Brücke einnehmen. Oh, und er wird genau noch dasselbe nochmal wiederholen jetzt Oh, und diesmal hat er sogar unter den Typen weggecountert Fuck, man Fuck und Lebensraub macht er Das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr guter Spieler im Vergleich zu unseren anderen Gegnern Was hat er denn hier? Warum hat er die denn? Das verstehe ich gerade überhaupt nicht, das macht für mich wenig Sinn das so zu spielen Wir platzieren hier unseren Sniper. Noch ein paar Bürger schüssen, damit er nicht wieder den komischen Blitz machen kann. Er platziert seinen Sniper. Dann gibt es hier den hier. Brück abfackeln. Direkt umbringen. So. Wir müssen die Brücke einnehmen. Oh, und der hat hier... Das war ziemlich gut für uns. Ich glaube, das kriegen wir tot. Tötet ihn bitte, bitte, tötet ihn, tötet ihn. Und wir haben ihn tot bekommen, nice. Das war sehr nice. Definitiv, was wir jetzt gebraucht haben. So, jetzt haben wir wieder ein klein wenig Kontrolle übernommen. Wir werden jetzt hier einen Push starten, auch mit unseren Sniper zusammen. Kurz warten, ein bisschen Abstand. Wir haben unsere Pfeile zum Glück. Das ist gerade ein sehr starker Push. Und der Sniper ist leider gestorben, kann man nichts machen. Das lief gut, hier Brücke wieder einnehmen. Oh Mann, ist das ist eine schwere Runde. Ich muss jetzt hier unten einen Push starten. Ah, oh, und der hat uns gefinisht, verdammt! Niederlage und da sind wir in den nächsten Game angekommen. Oh, das ist fragwürdig. Ich hoffe, der bald ist keine Bogenschüsse dahinter. Wir kriegen ihn jetzt einfach tot und dann nach die Brücke. Ja, okay, wir haben die Brücke schon mal. Ich baller hier meinen Bogenschuss mal hin. Um das einfach zum beschleunigen. Er hat hier direkt einen Feuerball verschwendet. Das ist sehr schlecht. Dann können wir hier direkt einen kleinen Push starten. Dass es sieht, unsere Bogenschützen, aber wir lassen jetzt einfach ein Sniper hinter. Jetzt damit er ihn tötet. Jetzt gibt es auch noch mal extra XP zu uns. Dieses kleine kurze Warten hat tatsächlich einen Impact gehabt, ob es glaubt oder nicht. Wir ballern den hier einfach raus, um hier irgendwas eventuell antworten zu können. Noch mal gut Schaden gemacht. Jetzt das heißt, warten wir erstmal ab und laden unsere also Mana ein bisschen auf, Gucken, was er spielt. Die werden wir hiermit gleich einfach wegmachen. Mal sehen, was er da auch dazu spielt. Hm, Wie es aussieht, nichts. Dann machen wir es mal. Dann holen wir den Trigger ein bisschen Luft einhalten dazu. Ein guter Push wieder. Okay, der wird sterben. Auf jeden Fall, das heißt, die Brücke wird er nicht bekommen. Das soll nicht ohne weitere Mana aus einzusetzen. Hier kurz Feuer. Push starten. haben sollte den Sniper. Er hat einen Feuerball gewastet. Das war echt eine Verschwendung. Den Typen machen wir hiermit einfach ganz schnell kaputt. Und die lassen wir einfach ein bisschen rankommen und machen dann mit den beiden Dingen gleich einfach weg. Weil das ein One-Shot, also können wir auch einfach jetzt hier Brücke einnehmen. Oder auch nicht. Okay. Hier setzen wir gleich wieder den ein. Ganz standard. Und hier warten wir bis der durchkommt und dann machen den schnell weg. Ich kriege jetzt zwei Schüsse rauf, aber das ist nicht schlimm. Hier wir gleich... Oh, wir müssen Mana benutzen. Noch mehr Mana. Tank. Die Brücken wir uns gleich ganz einfach mit Bonschuss und wieder. Der Fireball hat ihnen definitiv nicht geholfen. Setzen wir die hm, hinten hin. Davor ein paar typen Damit er nicht äh, von unserem... Dass von seinem Hero angegriffen wird hier was Unsichtbares oh. das juckt mich jetzt mal so gar nicht was das hier von Angriff geschaltet hat Pfeile breiten unsere Brücke jetzt haben wir das noch kurz raus um hier einen Push starten auf der anderen Seite Den können wir nicht beschützen, aber ist egal. Die nehmen wir uns gleich direkt wieder die Brücke, soweit er in Reichweite ist. Yep, perfekt. Hier ist einfach die... Okay, wir haben gewonnen. Super duper. Wir sind in Spiel viel angekommen. Freut mich, dass ihr so lange dabei geblieben seid. Wir haben jetzt gerade ein ziemlich schlechten Start, und Wir werden gleich mal die Sniper hin platzieren. Und gucken, was wir dann machen können damit. Die nehmen wir uns die Brücke wieder. Oh. Okay, das Teil nervt mich. Da können wir gerade nichts gegen tun. Ich glaube nicht, dass sie ihn starten können. Na, das dachte ich mir. Tank davor setzen. Oh man, der wird noch mal explodieren. Jetzt haben wir selbst einen Sniper am Start. Oh, und unser Typ ist gestorben. Das ist nicht gut. Sehr, sehr schwach Anfang für uns. Müssen heißt, jetzt hier kurz warten. So. Den mit dem Unsichtbaren. Wird unsichtbar bitte. Ich hoffe, der tötet die jetzt alle. Und die Brücke sollte auch ein. Perfekt, wir haben die Brücke. Wir nehmen uns jetzt hier die Brücke wieder unter Kontrolle. Hier brauchen wir ein paar Bogenschüssen, damit der One-Shot ist. Perfekt. Oh, da war trotzdem ein shot Sehr schlecht. Das war sehr, sehr, sehr schlecht. Ich eigentlich vor, hier einen heftigen Push zu starten. Machen wir hier einen Push. Dann so Bogenschuss noch dazu. Und das in der Hand. Gucken, was er verteidigt. Oh, er geht auf unser Bogenschützen. Das ist mir egal eigentlich. Wir warten hier noch ein bisschen. So, und jetzt ballern wir ihn hier um. Das hier ist egal, da werden wir hier Fliegeneinheiten nutzen. Wir haben hier immer noch den Typen auf ihn einschlagen. Wir warten bis unser Mana voll so ist und platzieren den dann hier gleich. So, jetzt das ist ein gutes Timing. Machen einfach direkt die Pfeile. Und der haut jetzt hier voll rein. Wir nehmen uns die Brücke deckt wieder Wir gewinnen das sogar in diesem Push hier Wir ballen jetzt einfach unsere Karten raus machen mit unseren Passiven sehr viel Schaden auf sein Leben zwei, zwei drei Karten noch spielen, dann haben wir es Hier auch noch ein bisschen was reinsetzen Wie haben wir den jetzt bekommen? Ich weiß es nicht, aber egal Wir finischen mit der nächsten Karte, die wir spielen Okay, jetzt schon wir garantiert Und wir sind durchgekommen Sauber rasiert Und wir sind im letzten Kampf Ich hoffe es hat euch bis jetzt gefallen Ich möchte hier kurz einen Hinweis geben Ich streame sehr regelmäßig auf Twitch Das heißt Wenn ihr Interesse an Twitch habt Also an Livestreaming Könnt ihr gerne auf meinen Twitch Kanal twitch.tv.stradmuff ähm, mal reinschauen Ich streame jeden Dienstag, Freitag und Sonntag Gegen nachmittags zu abends wir nehmen hier beide Brücken mal kurz ein. Der hat einen Haarbringer, das gefällt mir nicht. Ich hasse den Haarbringer. Ich habe voll Mana, also mich was spielen gefakt. Ich baller jetzt hier hin. Damit die ein bisschen ablenken und ein bisschen Damage machen. Und der hat hier so einen Wichser davor. Und der Drache geht direkt dahin. Ich glaube der Drache tötet ihn. Jawoll. Sauber gemacht, Drache. Wir müssen die Brücke da oben einnehmen. Wir machen hier einen Sniper push der wird sehr viel Damage machen aber whatever können wir gerade nichts gegen tun das sniper hat oh und er hat uns das sniper weggesniped das ist traurig so wie reagieren wir denn am besten wir haben immer noch unseren push hier am laufen ich denke mal wir werden hier hinten jetzt einmal die platzieren damit wir nicht auf volle mana kommen den werden hier mit gleich rasieren glaube ich auch das eine gute Idee. Und der ist problematisch. Den müssen wir auch schnell loswerden. Am besten stammen wir den einfach. Und die haben verkackt. Vollidioten. Die Stun Ulan. Oh Gott. Die Stun Ulan haben gerade mit der AI, AI richtig reingeschissen. Okay, der ist schon mal weg. Wir machen jetzt einen Sniper. Den werden wir hier kleinen einfach einen kleinen übernehmen lassen Zweitens auf unsere Brücke direkt Und okay, wir haben wieder die Kontrolle erlangt, mehr oder weniger Hau den bitte weg Und wir starten jetzt hier einen dicken Push Und gut, so dick ist dann auch wieder nicht Etwas weniger dick als erwartet Hier kommt vielleicht wieder ein Skelett, daran müssen wir denken er hat Leben, Leben raub gemacht, das ist okay für uns. Wir ballern den hier hin. Damit schneller genommen wird. Die müssen wir kurz ein bisschen Party machen. Ein paar Bogenschüsse, um alles zu beschleunigen. Der Sniper wird ihn hoffentlich killen. Leider nicht. Schade. Aber das ist alles kein Problem. Wir setzen hier jetzt einfach den ein. Damit er hier gar nicht erst viel Value rausbekommt ziemlich gut geklappt oder oh, der ist äh, worden Da lassen wir hier noch einen Karte dazu, um das zu verteidigen So, Was war das für ein Sound? Ich weiß es nicht ah. Natürlich haben wir jetzt die Brücke verloren das ist traurig Wir werden die Brücke hier gleich mit unserem Flieger einnehmen Und er spielt seinen Drachen Wir werden auf der anderen Seite Ah, wir haben schon down! Perfekt! Rasiert! <lacht> Ein Spiel verloren und vier Spiele gewonnen. War eine ziemlich erfolgreiche Episode. wir sind in Gold 5 angekommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, ihr dürft gerne einen Daumen nach oben dann lassen. Ich würde mich über ein Abo sehr freuen. Wenn ihr ein Feedback oder irgendwelche Fragen zum Spielen habt oder zu mir persönlich, könnt ihr gerne einen Kommentar da lassen. Ich werde jetzt gleich das Video beenden. Ihr könnt links klicken, um auf die Playlist der After End Season zu kommen. Rechts wird ein random Video eingeblendet in der Mitte könnt ihr einfach raufklicken, um ein Subscriber zu werden, das ist ganz einfach. Ansonsten haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal. Ich liebe euch. Straight mach raus.